Also, das ist jetzt ein Hintergrundbild, das ich so benutzt habe. Es ist aus Commons. Das ist ein Bild aus Italien. Sonnenaufgang. Und das Thema jetzt hier ist grundsätzlich, ob die, das mittlere Todesalter bei einer Epidemie wichtig ist oder nicht. Und ich fange doch mit dem... Thema Reproduktionszahl und ich hoffe, dass es allen klar ist, dass diese Zahl nur dann wichtig ist, wenn wir eine äh, Krankheit haben, die wirklich äh, gefährlich ist. Entweder von Gesundheit her, wie Polio zum Beispiel, da muss man so Maßnahmen treffen, dann, weil die Leute halt so lahm bleiben, ja, oder äh, wenn die Leute daran sterben. Ja? Wenn wir ein einfaches Schnupfen haben, äh, wo wir ein bisschen... Niesen und vielleicht ein bisschen so Fieber war, dass überhaupt unsere Arbeit oder unser Leben überhaupt nicht beeinflusst, dann ist es völlig schnuppeln schnuppe, ob jetzt äh, in einem Tag äh, 100 mehr Personen äh, angesteckt werden, von jede einzelne Person, ja, es ist wirklich völlig egal, ja, es beeinflusst unser Leben gar nicht, also es ist dann so wichtig, das Wichtigste ist, ja, äh, wie viele dann sterben, oder äh, gesundheitliche Schaden bekommen. Ja. Und äh, zum Thema jetzt des Todesalter. Schauen wir jetzt hier ein einfaches, ein vereinfachtes Beispiel. Ich habe versucht, das wirklich so realitätsnah zu machen wie möglich, aber vereinfacht halt, ja, damit die Zahlen so leicht zu verstehen sind. ja äh, Und denken wir mal, wir haben eine Bevölkerung. Von 0 bis 1 Jahre haben wir 66 Personen, von 1 bis 2 Jahren haben wir 60 Personen, von 2 bis 3 60 Personen und das Ganze bis 76 Jahre. Und mit 76 Jahren fangen die Leute zu sterben an, aus verschiedenen Gründen, ich würde sagen jetzt vor allem vom Rauchen, wie auch immer, stimmt ja auch, aber lassen wir es jetzt, dieses Thema ja, dann sterben 10 zwischen 76 und 77,5. Durchschnittsterbe hier in dieser Gruppe, genau in der Mitte, also 76,75, dann sterben 10 hier in dieser Altersgruppe, 10 hier, 10 da, 10 da und 10 da, also bis 85 sind alle gestorben. Und das ist ein Modell, das ist ziemlich realitätsnah, ja. wenn man dieses Modell benutzt, ist das, die Lebenserwartung, also das ist genau hier in der Mitte, 80,5 Jahre. In Deutschland zum Beispiel ist es 81, das mhm. ist wirklich vergleichbar. Und äh, die, äh, die Mortalität, also wie viele Leute von der ganzen Bevölkerung jedes Jahr sterben. Ja? In Deutschland ist es gerade 1%. Bei diesem vereinfachten Modell ist es 1,25 glaube ich. Ja? Wie kann man das berechnen? Äh, ziemlich leicht, ist auch nicht so schwer. Also in diesem Modell kann man jetzt sehen, in in diesem Alter sterben jetzt 10 Menschen, dann sterben 10 Menschen, 10 Menschen, 10 Menschen, 10 Menschen, 10 Menschen und 10 Menschen sterben in jeder Altersgruppe innerhalb von 1,5 Jahren. Also 10 und, 10 und 10 und 10 und 10 und 10 60 Menschen in 1,5 Jahren. Das bedeutet 40 Menschen im Jahr. Ja? Und insgesamt haben wir also 76 mal 60, also bis hier 3040 Menschen. Und äh, hier sind sie noch 360, kann man auch selber berechnen, ja das sind insgesamt 3400 Menschen, also von, äh, in 3400 Menschen sterben jedes Jahr 40 Menschen, das ist 1,25 glaube ich, ungefähr ja, äh, Prozent, das ist sehr nah, sogar auch ein bisschen höher als die äh, zur Lebenserwartung in Deutschland und zur äh, Mortalität in Deutschland, okay Gut, und jetzt denken wir mal, da kommt ein Virus und... Da sterben Leute daran. Und wir machen das so, dass die das mittlere Todesalter äh, von dieses von diesem Virus genauso viel ist wie die Lebenserwartung. Und wie kann man das äh, machen? Ich nehme jetzt äh, den allen schlimmsten Fall, den man nehmen kann. Die Grenze, das Extremste. ja Alle über 80,5 sterben an, meinetwegen auch mit dem Virus, das ist mir wirklich völlig schnuppe, wie man das so definiert. ja äh, aber wir nehmen alle, die über 80,5 sind. Und daher, damit wir das ausgleichen, also diese Gruppe kann man mit dieser Gruppe ausgleichen. Ja? Und dann nehmen wir hier 30. Ja? Diese Gruppe hier, 82 bis 83,5 äh, kann man mit dieser. Diese hier 20, kann man hier auch 20 nehmen. Diese Gruppe, 10 Menschen kann man hier mit 10 Menschen nehmen. Also alle, die sich die hier oben stehen und alle, die sich hier dicht stehen, sterben daran. Ja? Sterben an das Virus meinetwegen. Ja. Und da, äh, man muss aber sagen, das ist die höchste Zahl, die Anders Virus sterben kann, die allerhöchste ja, Anzahl von Personen, die Anders Virus sterben kann, wenn das mittlere Todesalter genauso viel wie die Lebenserwartung hier in der Mitte ist. Ja. Wieso? Wenn jetzt mehrere Leute sterben wollen, werden alle aus Gruppen, die jünger sind. Ja. Und das würde eindeutig die, äh, die, das, das mittlere Todesalter halt reduzieren, ja? dann hätten wir nicht das gleiche mittlere Todesalter, das wäre nach unten verschoben. Okay, nehmen wir jetzt diesen Fall, gleiches mittleres Todesalter. Ja? Und äh, in diesem Fall sind 120 äh, Leute gestorben innerhalb von 1,5 Jahren. Ja? Das bedeutet, anstatt 60 sind 120 gestorben, also in 1,5 jahren hundertprozentige übersterblichkeit 100 übersterblichkeit 100 also ich meine die übersterblichkeit vom virus gerade ist vom Coronavirus liegt bei 8 bis 10 prozent ja in allen schlimmsten fällen nicht überall auf jeden fall wir gehen von einer hundertprozentige übersterblichkeit aus selbstverständlich wenn alle diese toten innerhalb von einem monat passieren ist die übersterblichkeit wirklich extrem hoch ja? das bedeutet in diesem beispiel haben wir auch fälle wie bergamo einbezogen ja mit 500 prozent übersterblichkeit innerhalb von einem monat im märz also dieses modell berücksichtigt auch solche fälle machen wir jetzt hier weiter was ist das ergebnis dann und man könnte dann so argumentieren gehen wir wieder hier man könnte dann argumentieren okay Moment, wo habe ich das? Äh, ja, bevor ich äh, weitermache, äh, habe ich jetzt gefunden, aber ähm, bevor ich weitermache, äh, noch eine Bemerkung. Die Sterblichkeit, also die Letalität, Entschuldigung, wie viele Menschen von den Infizierten tatsächlich sterben. In diesem Fall, wenn die ganze Bevölkerung schon angesteckt wurde und diese hier sterben, ja, und dann haben wir das mittlere Todesalter genau so viel wie die Lebenserwartung, ja. dann ist die Letalität der Krankheit, wir haben 120 von 3.400 Menschen, ja 120 sind darin gestorben, innerhalb von 1,5 Jahren, aber das ist jetzt bei der Letalität irrelevant. Ja. Das bedeutet, die Letalität liegt bei 3,3%, Prozent weit über der Letalität von Corona, die höchstens 1% ist. Und ich muss noch sagen, die Lebens-, äh, die, die mittlere das mittlere Todesalter und die Letalität der Krankheit, diese beiden Zahlen sind uns schon seit Ende März bekannt. Mit ziemlicher Genauigkeit. Es gibt keinen Experte, der eben behauptet hat, äh, dass die Letalität 7% wär, äh, wäre. Ja, Das sind nur Zahlen, die aus der bestätigten Fällen so herauskommen, aber in den äh, wissenschaftlichen Zir äh, Schriften äh, ist es eindeutig nicht erwähnt, weil es halt falsch ist. Ja. Äh, gehen wir jetzt hier weiter. Man könnte also hier sagen, okay, da sind sie, haben sie haben wir dieses Mittel Todesalter für diese Krankheit, ja, sind alle gestorben, dann bleiben diese sitzen Die sitzen, die sterben dann nächstes Jahr, diese hier auch, ne, sterben nächstes Jahr und dieses diese 50, die dann bleiben, sterben auch nächstes Jahr und dadurch haben wir eine äh, dann sterben diese Leute früher. Das ist dann das Hauptargument nicht durchschraubt. Einde, eins, dass diese Krankheit so, äh, so gefährlich wäre. Ja. Und ich sage noch einmal, ich gehe jetzt davon aus, dass wir eine wirklich extrem hohe Übersterblichkeit haben, dass wir wirklich eine höhere Letalität haben als die tatsächliche Krankheit und äh, dann, so wie wir das bisher gerechnet haben mit dem, was ich bisher gesagt habe, kann man jetzt das mittlere äh, Todesalter in diesem Fall äh, berechnen ja. und dann kann sagen, okay, 120 sind mit diesem Todesalter so gestorben und dann 10, hier, diese Gruppe, werden dann hier sterben. Das ist ein mittleres Todesalter von 81,25. Diese 30 hier werden dann hier sterben und so weiter und so fort. Man rechnet damit, dann rechnet man 79,9 Jahre. Man könnte dann so damit argumentieren dass die Leute, dass diese Menschen, 0,6 Jahre früher gestorben und daher sollten wir Maßnahmen treffen. Es gibt aber dann ein Gegenargument, weil wenn wir Maßnahmen treffen, die äh, betreffen alle, alle, die ganze Bevölkerung. Ja? Und dann muss man das in, ganz, in der ganzen Bevölkerung berechnen, äh, was äh, für Wirkung das hat. Ja? Und wenn wir das in der ganzen Bevölkerung berechnen, ja, da sind von der Epidemie durchschnittlich, da ist die Rechnung, kann man so auf die Pause klicken und nachschauen, durchschnittlich von der epidemie 15 tage äh, weniger verloren gegangen für jeden einzelnen mensch der äh, die epidemie überlebt hat äh, wenn man so dann äh, wirklich einen vergleich machen wollen müssen wir die äh, folgen von maßnahmen mit diese mit diesen 15 tagen für jeden einzelnen äh, mensch vergleichen. nun beide berechnungen sind doch falsch ja. die äh, gehen davon aus dass diese menschen jetzt hier sofort danach sterben, diese hier auch sofort danach sterben und diese auch sofort danach sterben. Das stimmt aber nicht. Für diese Menschen gibt ihnen noch, dass das Mittelalter das Alter 80,5 ist. Ein Drittel wird hier sterben, ein Drittel da und ein Drittel da. Und diesen wird ein Viertel da sterben, ein Viertel und ein Viertel und ein Viertel. Das Mittelalter, das Alter. Wir haben keinen Grund zu denken, dass es anders sein wird. Ja? Also das wird immer so äh, teilweise weitergehen. Ja? Das bedeutet das mittelalter äh, und die lebenserwartung werden von dieser krankheit gar nicht beeinflusst wenn wir ein mittleres todesalter haben genau so viel wie die lebenserwartung haben wir nicht tode früher die sterben ganz normal dann mittler, durchschnittlich ganz normal dann wenn sie sterben wurden wenn wir leute hätten die früher sterben wurden würde die äh, mittlere die lebenserwartung schon eindeutig weniger werden wenn wir zum Beispiel jetzt hier äh, annehmen, dass äh, alle Leute mit, äh, in, in der Gruppe von 40 Jahren äh, sterben, dann haben wir eine, eine wirklich viel größere Reduzierung äh, der Lebenserwartung. Ja. Und ähm, da kann man so sprechen. Ja. Und wenn wir äh, eine Krankheit haben, wo das mittlere Todesalter bei 40 liegt, ja, dann können, da kann sogar die ganze Bevölkerung sterben und äh, das ist die das hängt dann von der Letalität des Virus ab ja aber wenn das mittlere Todesalter halt genauso viel wie die Lebenserwartung ist dann geht die Rechnung geht einfach nicht also wir haben nicht frühere tote ja. also man könnte dann sagen äh, ja das ist ja zynisch oder irgendwas keine Ahnung also ich meine es ist nicht zynisch zu sagen dass wir sterben werden wir werden nicht sterben Sinn ist, ist zu sagen, äh, äh, mein Beleben eigentlich äh, vor einem Tag wichtiger ist als das Leben von Kindern mehrere Tage oder Jahre lang. Das tun leider die regierung schon. Ja. Was kann man machen? Vielleicht kann man doch was machen, weiß ich nicht. Ich informiere nur und ich danke euch, dass ihr das jetzt gesehen habt. Danke. Ciao.